Deutschland, du mein Leben, du mein Stolz aus Vaters Hand. Ich die für Freiheit strebe für mein deutsches Heimatland. Deutsche Werte, deutsche Treue, deutsche Tugend klar und rein. Deutsche Menschen, die danach streben, macht man Mund tot und sperrt sie ein. Deutsche Menschen, die danach streben, macht man sie ein. Du mein Vorstand, du mein Leben, du mein Stolz, mein Heimatland. Für dich würde ich aufrecht sterben, sterben für mein Vaterland. Für dich würde ich aufrecht sterben, sterben für mein Vaterland. Deutschland, du mein Schicksal, du mein Herz, was für dich schlägt. Du meine Wiege des Erschaffens, mit dir geh ich jeden Weg. Deutsche Kinder, deutsche Träume, Preußens Glanz und Gloria. Manche Zeiten in unserer Geschichte, ausradiert und sind nicht mehr da.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 Deutschland, du mein Tod, ob es dahin stehe, ich fest zu dir und die meiner Heimat kann zerstören, ja, die vertreiben wir deutsche Menschen, deutsches Volk, deutsche Gemeinschaft, deutscher Sinn. Lasst uns für unsere Heimat kämpfen, sonst geht sie dahin. Lasst uns für unsere Heimat kämpfen, sonst geht sie dahin. Du mein Deutschland, du mein Leben. Aufrecht sterben, sterben für mein Vaterland. Für dich würde ich aufrecht sterben, sterben für mein Vaterland. Du mein Deutschland, du mein Leben, du mein Stolz, mein Heimatland. Für dich würde ich würd aufrecht sterben, sterben für mein Vaterland. Für dich würde ich aufrecht sterben. sterben für